Heute ist Petra Ladenburger bei uns Gast und du erfährst ganz, ganz viel über ihre eigene kindheitliche Trauma bzw. über ihre ganzheitliche traumasensitive Methode, das pferdegestützte Coaching für Traumatisierte. Viel Spaß! Herzlich willkommen, liebe Petra. Ich freue mich wirklich sehr, hier meinen Podcast, beziehungsweise es wird jetzt dann auch auf YouTube ausgestrahlt, begrüßen zu dürfen. Und ja, wir haben uns auf Instagram kennengelernt. Du hast Kontakt zu mir aufgenommen, nicht wahr? Genau, genau. ich war einfach so frei, weil ich total begeistert war, was du machst und habe dich einfach angeschrieben. Genau, so haben wir uns kennengelernt. Ja, uns verbindet nämlich ähm, ja, ein ganz wichtiges Thema für uns. Ähm, und ähm, das ist ja die Arbeit mit traumatisierten Menschen. Und du hast eine ganz spezielle ähm, Therapieform, äh, die du auch betreibst und ausübst. Und äh, darüber werden wir dann heute tiefer auch unterhalten. Aber vielleicht als Einstieg. Also, Petra ist ja dein Vorname und ähm, ein bisschen mehr, äh, lass uns ein bisschen mehr über dich hören. Also, wo kommst du her? Wer bist du? Wo wohnst du? Und genau. Ja, sehr gern. Also, mein Name ist Petra Ladenburger. Ich komme aus dem Umfeld von Stuttgart. Ich wohne auf dem Land. Mhm. Ähm, so 20 Kilometer von Stuttgart entfernt bin 40 Jahre lebe allein ähm, habe zwei Tiere ein Hund und ein Pferd ähm, die mir sehr sehr viel in meinem Leben schon gezeigt und geholfen haben und ganz wichtige Begleiter auf meinem Weg sind ähm, genau und habe jetzt eben angefangen mein Pferdegestütztes Coaching anzubieten und habe mich da spezialisiert für Menschen, die eben Trauma erfahren haben, besonders Entwicklungs- und Bindungstrauma. Ähm, und mache da eben gemeinsam mit meinem Pferd Coachings, ähm, um den Menschen zu helfen, sich da nach und nach davon zu lösen. Mhm. Genau. Ja, das ist, glaube ich, eine ein, ein wirklich wunderbare Beschäftigung oder an sich ja auch schon eine Berufung. Und ähm, wie kam das dazu? Du hast, also ich vermute, weil ja fast alle, die dann irgendwann zu dieser Beschäftigung oder dieser Art von, von Arbeit kommen, also eben mit Menschen, die in der Kindheit und Jugend traumatisiert worden sind, dass sie auch eine persönliche Geschichte dahinter haben oder also eine wirklich persönliche Verbindung ähm, ist das auch bei dir so gewesen? Genau, also ähm, ich wusste ganz lange Zeit nicht, was mit mir los ist und habe das erst... Eigentlich begann mein Weg, nachdem bei mir eine schwere funktionale Depression festgestellt wurde, hätte ich mich weiter in Behandlung gegeben. Wahrscheinlich wäre auch Burnout und was auch immer dazugekommen. Und nach und nach hat sich bei mir durch die Arbeit, die ich mit mir selber gemacht habe, die ich mit Heilpraktikern gemacht habe und die ich durch Coaches gemacht habe, herausgestellt, dass ich eben traumatische Erfahrungen in der Vergangenheit erlebt habe. Und zwar habe ich einen Herzfehler von Geburt an und war dann natürlich im Krankenhaus. Ich wurde operiert mit drei und ja... Wie das dann so ist, das übersteigt natürlich die kindlichen Ressourcen komplett. Ich war völlig überfordert mit der Situation, war oft allein, weil damals konnten meine Eltern einfach nicht so durchgängig bei mir sein, wie ich das gebraucht hätte und war völlig verloren und habe mich dann ähm, immer mehr von mir abgespaltet, von meinem Körper. Und das hat mich ganz, ganz lange Zeit begleitet, weil ich mich ganz schlecht Gar nicht selber spüren konnte. Ich hatte keine Verbindung zu mir. Ich war innen komplett leer. Ich habe quasi nur funktioniert. Mhm. Dann ich, also Für mich war das normal. Das bei, bei uns in der Familie hätte da keiner drüber gesprochen. Und ja, erst durch meinen eigenen Weg, dann, wo es sich dann so nach und nach ergeben hat, mit meinem Pferd eben hauptsächlich auch und mit Unterstützung von. Menschen kam ich dann nach und nach dahinter, was da überhaupt passiert ist und was da alles dahinter steckt, hinter meinen, wo man so gern sagt, Mustern und Reaktionsmustern, warum ich so reagiere, wie ich reagiert habe und habe das nach und nach angefangen aufzulösen. Bin auch immer noch auf dem Weg. Ich glaube auch, das ist ein lebenslanger Prozess, das wird wahrscheinlich nie aufhören. Aber ja, wenn man die richtigen. Methoden, sage ich mal, kennt oder weiß, wie man sich helfen kann oder sich besser immer wieder selber runterregulieren kann, dann ist schon ganz viel gewonnen. Und genau, weil ich jetzt auf einem relativ stabilen Basis inzwischen bin zum Glück, ähm, habe ich entschieden, das eben auch für andere Menschen anzubieten, meinen Erfahrungsschatz, wo ich da selber sammeln durfte und eben auch die Arbeit mit dem Pferd, weil die ganz viel öffnen einfach. Also die helfen auf ganz sanfte Weise, mit sich selber wieder in Verbindung zu kommen und, und, und unterstützen da ganz wundervoll. Genau. Wow. Ja, das ist aber wirklich eine lange Geschichte auch. Und ähm, was mir da so auffällt, dass du auch sagst, naja, auch deine Umgebung und auch du selbst, das sind das alles recht... Ähm, ja, als, als, als selbstverständlich oder als natürlich an, äh, genommen hast und erst später mit der Zeit, dass es dir dann aufgefallen ist, dass, na ja, das ist eigentlich gar nicht so normal oder gar nicht ähm, natürlich und selbstverständlich, ja, wie es dir geht, sondern ist dein Zustand ja derjenige, wo etwas schiefgelaufen ist und meine Frage wäre, du sagtest, dass ähm, du warst ja drei, wo du operiert warst. Hast du an dieser Zeit oder kurz danach noch Erinnerungen, was da war? Hast, hast du Erinnerungen auf wie im Krankenhaus war oder irgendwie mit Geruch und so? Gar nichts? Mhm. Nein, also das ist Wahnsinn. Das begleitet mich bis jetzt heute noch. Und ähm, muss ich auch gestehen, komme ich echt schlecht damit zurecht, ähm, weil... Ja, ich, also, das sind schon normale, aber wenn man mit normalen Menschen spricht, also die eben so einen Hintergrund nicht haben, dann erzählen die immer ganz frei von ihren Erlebnissen früher und von der Kindheit und weiß noch, wie man das und das, das ist, bei mir alles, wie wenn es nicht gewesen wäre. Also, ich kann null drauf zugreifen, so ein paar einzelne Punkte habe ich, ähm, wo wirklich als Erinnerung da sind, aber ansonsten sind, ist das alles weg. Also, ich war wirklich komplett abgeschnitten und zumindest das, was Erinnerungen angeht, das ist bis jetzt noch da. Also erst die letzten, ich würde mal sagen, vielleicht, ja, seit ich das Arbeiten mit mir angefangen habe, so jetzt zehn Jahre, elf, zwölf, erst da konnte ich mir jetzt meine Erinnerungen, sage ich mal, beibehalten. Jetzt auch nicht so super wie andere wahrscheinlich, aber ähm, da davor ist fast alles weg, wie wenn es nie gewesen wäre. Und das ist schon belastend, finde ich. Also, das ist kein, kein schönes Gefühl. Also, verstehe ich das richtig? Du hast jetzt nicht nur an diese traumatisierende Zeit, also wo du im Krankenhaus warst, direkt nach der OP und auch klar, wo du dann rauskamst und dann ja, in der Kita und in der Schule warst, keine Erinnerung, sondern auch noch in Jugendzeit und so, dass da bei dir eigentlich nicht für ähm, hängen geblieben ist. Wow, genau. das ist, ja, das ist, das kann ich mir schon wirklich vorstellen. Ähm, nachvollziehen nicht, weil bei mir sowas nicht ist, ähm, aber wirklich vorstellen, dass es irgendwo ein vielleicht ja, so ein Zustand von ohne Wurzeln, oder? Also, wo, wo man nicht weiß, okay, ich komme von irgendwo, ich habe schon eine biografische Historie auch, ja. aber mir sind ja keine Fakten oder keine ja, Erinnerungen und Ereignisse irgendwie bekannt und ich kann da nicht zurückgreifen. Wow, das ist belastend auch. Nicht wahr? Mhm. Genau, also es ist einfach so ein, also ich habe eine sehr liebevolle Familie, deswegen macht man sich da schon ein bisschen Gedanken, warum man da so, ich nenne es mal anders ist. Aber man kann sich das dann erklären, woher es kommt. Aber ähm, man fühlt sich tatsächlich, was heißt man, also ich fühle mich tatsächlich haltlos ein Stück weit. Ne? Also das ist wie, wenn mir irgendjemand von theoretisch meinem Leben erzählt und ich kann es einfach nur annehmen und glauben und kann es überhaupt nicht selber Einschätzen, ob das so war, was meine Gefühle da dazu waren, wenn es Gefühle gab, was, was ich da empfunden habe. Das ist wie, wie wenn einer mit einem großen Radierer drüber gegangen wäre und einfach viele Jahre aus deinem Leben gelöscht hat. Und das ist schon, obwohl du ganz genau weißt, dass du das natürlich ähm, gelebt hast, ja. ähm, aber es ist schon ganz, also es fühlt sich ganz seltsam an bis heute. Wobei, wenn man versteht, weshalb sowas passiert, dann ist es besser anzunehmen. Also früher habe ich mir da viel mehr Gedanken gemacht. Aber schöner wird es deswegen trotzdem nicht. Also ja. Ja, weil das ist ja eigentlich dein Selbstschutz gewesen. Also dein ja. Körper, dein, dein, no, dein Ganze, deine Seele, sage ich mal, also mit all den Gefühlen und Wahrnehmungen. Ähm, hat dich selbst geschützt, und, um zu überleben, ne, von, von Kind genau. auf, als, als dieses traumatische Erlebnis war. Also, wie du das berichtest, dass du auch immer alleine gelassen warst, oder ich kenne auch Berichte, dass man zum Beispiel auch Kinder, ähm, ja gut, also vor, vor 20, 30 Jahren jedenfalls ähm, noch so operiert hatte, dass man zum Beispiel keine Schmerzmittel gegeben hat, ne? ähm, und, ähm, die, Dieser diese, diese Schmerz und Leib, was man, so also was diese kleine Körper dann auch eben erfahren, mhm. ähm, ist unglaublich und prägt, wie wir das auch sehen und merken, natürlich für ein Leben lang. Ja. Und ähm, ja, es, es wäre ganz spannend, glaube ich, ähm, noch deine, deine Geschichte und auch, ähm, ja, wie bei dir diese Heilungsschritte dann vorankommen zu erfahren, vielleicht treffen wir uns ja noch später auch hier, weil ähm, wir wissen ja heute, ne, also Neurowissenschaft belegt es das ja, dass wenn gewisse Dinge in unserem Leben schon einmal bewusst waren und wir gehen davon aus, dass in dem Jugendalter oder auch zwischen 20 und 30, dass es schon mal bewusst war, bloß verdrängt man das. Dann kann man das noch sozusagen reaktivieren, wobei man auch die Frage stellt: Naja, muss das sein? Also ist es überhaupt notwendig? Ne? Und ähm, was halt davor, also ne, bis, bis drei oder vier Jahre, bis diese äh, kindliche Amnesie da stattfindet, ähm, wir speichern alles letztes Endes nur auf, nur auf emotionale und äh, Sinneswahrnehmungsebene ab. Und. Ähm, Meistens war das noch unbewusst. Das werden wir im Leben nie an die Oberfläche fördern können. Aber was danach passiert war, das hast du schon bewusst erlebt. Ne? Also du warst bewusst in der Schule. Du warst ne, ganz vieles und dass das ja trotzdem ja alles so weggeblieben ist. Wow. Wow. Okay, jetzt. Ja, mhm. ja ich finde, also gut, meine Geschichte ist da vielleicht extrem, aber mir wurde dann deutlich, wie massiv so theoretisch eine Kleinigkeit, also eine OP, das wahrscheinlich passiert das fast jedem Mal im Leben, ist die Frage wann, aber wahrscheinlich muss jeder sich mal operieren lassen und wie extrem so eine Normalität sich auswirken kann auf ja, den Körper auf, auf das ganze Menschensystem und wie massiv sich das auswirkt und wie lang. Also ähm, da sieht man erstmal ja, was das für Konsequenzen haben kann, ne? wenn man in so eine Situation kommt, die einen in der, in der momentanen Zeit dann völlig überfordert und man überhaupt nicht klarkommt. Und es ist ganz wundervoll, dass ähm, unser Körper und unser Nervensystem und alles da so reagiert und uns schützt und wir da ähm, in den Überlebensmodus kommen, aber es ist schon verrückt, wie massiv das sein kann. Und deswegen ist das ja auch bei jedem hoch individuell und es ähm, kein Dein Trauma ist schlimmer wie meins oder andersrum. Ähm <lacht> So, jetzt sind wir wieder da. Wir hatten kurz ein technisches Problem, warum auch immer. Ich versuche da mal anzuknüpfen, wo wir waren. Und zwar erzählte ich, dass, ja, dass das ganz massive Auswirkungen haben kann, obwohl es ja eigentlich so eine Normalität ist. Und ich finde es einfach ganz wichtig, dass man anerkennt, wie massiv sich Trauma auswirken kann für jeden ganz, ganz individuell und ähm, ja, deswegen muss man das extrem achten. Also bei mir im Umfeld wurde über sowas überhaupt nicht gesprochen. Ähm, da gibt es sowas nicht, da muss, also hört sich jetzt negativ an, aber ich war einfach in einer sehr funktion oder ich bin in einer sehr funktionalen, in einem sehr funktionalen Umfeld, da muss man einfach weitermachen und keiner hat so richtig, also nicht tief nachgefragt, warum man sich so oder so fühlt oder es war normal und ähm, daher, ich finde es extrem wichtig, da, dass man da hinschaut und dass man das sein Gegenüber wirklich wahrnimmt, also wirklich wahrnimmt, was denjenigen beschäftigt und ähm, auch einfach ganz sanft mit denjenigen umgeht oder mit allen Menschen umgeht, weil man weiß einfach nicht, was da in der Vergangenheit passiert ist. Und alles hat einen Grund, weshalb man sich nicht so oder so verhält. Man sucht sich das nicht immer aus. Daher ist das wichtig, finde ich. Genau. Du, du, du hast es ja so bezeichnet, dass, na ja, so ein, dass das deine OP sozusagen ein... Ähm, das, das könnte ja jeder erleben oder erleben auch viele. Und ähm, dass das sozusagen nichts Außergewöhnliches oder sowas äh, sei. Aber äh, ich bin überzeugt von, also gerade auch in, in diesem Alter mit drei oder vier, also ein Kleinkind, gerade wo dann häufig alleine gelassen wird, das ist ja schon äh, an sich mit Vernachlässigung gleichzusetzen, ähm, hat Todesangst. Also, dass es ähm, gerade in dem Alter ein enorme Einwirkung an, an Stress und Angst vom Sterben und äh, auf jeden Fall ein sehr ja, anhaltende Trauma. Also das ist äh, ähm, in mein Auge wirklich etwas, wo ja, es ging halt um, um Überleben. Ja, also ja. Du, mit dem Schmerz, mit deinem Eingriff auf den Körper. Ähm, dann warst du alleine, waren deine Eltern wahrscheinlich auch nicht da, ich weiß noch nicht, ich ähm, glaube mit Besuchen war das ja äh, damals auch nicht so gepflegt und ähm, lässt sich das schon erklären, wie, wie das dann bei dir mhm. so entstanden ist. Mhm. Okay, ähm, vielleicht lass uns wirklich ähm, darüber sprechen, wie du ja, zu, zu deinem Pferd gekommen bist. Wieso hast du ein Pferd? Also ich meine ja, nicht jeder hat ein Pferd. Und ähm, wie du dann auf diese traumasensitive Therapiemethode gestoßen bist? Ja, also fangen wir vielleicht vorne an. Ich war schon immer Pferde begeistert. Also von Kleinkind an, die haben mich magisch angezogen. Ähm, war ich bei Pferden, eine Freundin von mir hatte zwei Pferde, dann war ich einfach... Dann, dann, dann war ich irgendwie da. Also ich war wirklich da. Ich kann es nicht anders beschreiben. Also im Moment, ich war eben mir, ich habe mich gespürt, ich habe Gefühle gehabt. Ähm, allerdings durfte ich aus diversen Gründen, es war einfach nicht möglich, nie reiten lernen. Aber sobald ich mein erstes eigenes Geld verdient hatte, nach der Ausbildung ähm, oder in der Ausbildung noch, habe ich mir dann Reitstunden gegönnt. Wow. Äh, und habe dann mit, gut, das war im Studium, ich würde mal sagen mit 25, 26, ich weiß es jetzt nicht mehr genau, also Späteinsteiger reiten angefangen, weil es mich die Leidenschaft einfach nie verlassen hat. Ich hatte dann diverse Reitbeteiligungen und wusste aber, dass ich, gerne ein Pferd haben möchte. Das war dann damals mit meinem Partner etwas schwierig. Und es hat mich dann auch sehr viel Kraft gekostet, das durchzusetzen, aber das war immer mein Traum. Und hatte immer so nebenher geguckt, ähm, einfach nach Pferden und dann habe ich ihn einfach im Internet gesehen. Also es war nur ein Foto, das weiß ich noch wie heute. Und ich wusste, der ist es. Also... Der hat mich quasi gefunden, oder ich ihn, ich weiß es nicht, warum. Er hat alles gehabt, was ich eigentlich nicht haben wollte, weil er, er konnte gar nichts. Er war noch Hengst, er, also gerade noch nicht mal dreijährig. Also, und das als erstes Pferd ähm, selber eigentlich viel zu kurz dabei, als dass man sich das selber zutrauen könnte. Und ich bin da aber hingefahren. Ähm, allein diese 1500, fast 1500 Kilometer an einem Tag hin und zurück, habe ihn mir angeguckt und habe gesagt, ich ähm, brauche mir kein anderes Pferd zeigen, entweder der es oder nicht. Und es war gleich so eine Verbindung da und ich wusste, egal was kommt, wir schaffen das. Ähm, der Kopf hat zwar gesagt, ich bin total bescheuert, weil wie gesagt, es sprachen genug Argumente dagegen und er kam dann auch zu mir, das war dann kurz bevor er drei geworden ist und ja, dann hatten wir keinen einfachen Weg zusammen. Er hat mich von vornherein herausgefordert, weil er ein sehr starker Charakter ist und er lässt sich nicht ich nenne, brechen. Ich würde ihn nie brechen, aber man versteht dann am besten, was ich damit meine und alles, was 0815 war hat bei ihm nicht funktioniert. Also alles, was ich kannte, <lacht> hat nicht funktioniert. Mhm. Ähm, er hat mich draußen im Gelände stehen lassen und hat sich losgerissen und ist heimgaloppiert. Und <lacht> am Anfang hat er mich überhaupt nicht gesehen, also ist über mich drüber gelaufen, also wirklich körperlich drüber gelaufen. Wow. Und im Nachhinein ist mir jetzt klar, was einfach alles war. Ich war nicht da, ich war nicht anwesend, ich war für ihn nicht wahrnehmbar, ich war nicht... Ja, ich war nicht als respektive Person irgendwie da, schon gar nicht als, als Leader, also Pferde muss man ja schon irgendwie führen ein Stück weit und auch Sicherheit geben und das konnte ich einfach alles nicht, weil ich überhaupt nicht so weit war und mit ihm ähm, durfte ich dann einfach lernen, diese Qualitäten alle nach und nach zu entwickeln und ähm, habe dann meinen Weg angefangen, wie gesagt, dann auch Hilfe bekommen von, von, von Menschen, also für, für meine persönliche Entwicklung. Und ja, von ihm habe ich so viel gelernt. Ich sage immer, das ist mein größter Lehrer in, in meinem Leben. Und das meine ich nicht abschätzen gegenüber den Personen, aber einfach, weil er mir ganz klar meinen Weg gezeigt hat und mir gezeigt hat, was bei mir alles fehlt. Und das auf manchmal sehr nachdrückliche Art und Weise, aber trotzdem irgendwie so, dass ich es einfach gut annehmen konnte und da... Ja, also das klingt wirklich erstaunlich, was Tiere, oder vielleicht ist es wirklich besonders das Pferd, aber wie, wie Tiere uns, ähm, ist das, reflektieren, oder? Vielleicht spiegeln uns ja tatsächlich, wie wir, ähm, ja... Gesamtheitlicher überhaupt präsent sind oder nicht? Was ist deine Erfahrung dazu? Genau. Also ich merke es auch bei meinem Hund, aber Pferde sind da ganz extrem. Also wirklich, wir brauchen noch nicht mal irgendwie uns bewusst sein, dass sich irgendwas bei uns ändert oder dass wir aus der Präsenz fallen oder nicht so klar sind. Die Pferde, die spüren kleinste Kleinigkeiten. Das kann man sich wirklich, das ist unvorstellbar, wenn man das nicht selber erlebt hat. Das ist ein Wahnsinn. Deswegen kann man mit denen so ganz hervorragend einfach lernen, weil diese ganz minimalen Nuancen da dann schon sichtbar werden. Und ja, da durfte ich sehr viele Erfahrungen, ehrlich gesagt, sammeln. War nicht immer schön. Aber ja. Sie haben also, mich weitergebracht, definitiv. Dann sind sie wirklich ganz intuitiver Wesen und mir fällt ja gleich ähm, der Kinofilm noch ein mit Sandra Bullock. Das hieß ja 28 Tage, da ging es darum, dass sie äh, alkoholkrank war und ähm, dann eben zu Reha ging, also für 28 Tage. Und dort gab es dann auch mit Pferdetherapien, das ist ja ganz äh, bekannte Film. und äh, war dann auch immer... Ja, zu sehen, ne, wie sie drauf ist, oder wie hat auch die, die anderen, die da ähm, eben in, in dieser Rehabilitation waren, ähm, wie das Pferd dann tatsächlich reagiert bzw. nicht reagiert hat. Kannst du uns ein bisschen darüber erzählen, wie diese Therapieform aussieht und ähm, warum so gut für Traumatisierten in der Kindheit ähm, geeignet ist? Ja. Also die Methode, die ich da weitergebe, ähm, die hatte ursprünglich eigentlich, also das ist so eine offene Methode, die war jetzt nicht speziell für traumatisierte Menschen entwickelt, sage ich mal, sondern es ist theoretisch ein ganz normales pferdegestütztes Coaching, aber ich habe das eben angepasst ein wenig. Ähm, wie bei jedem pferdegestützten Coaching bekommt der Klient eine Übung mit, mit dem Pferd, die ich intuitiv entscheide und kriege ähm, kurz irgendwie beschrieben, was, was sie machen dürfen. Und dann lasse ich sie einfach ganz frei ausprobieren. Und wie das auch bei mir sehr häufig war, äh, funktioniert dann halt irgendwann mal was nicht. Und dann kommen natürlich die Muster, die man so etabliert hat, sein ganzes Leben und was immer die Lösungsstrategien waren, das kommt dann hoch. Ah. Ähm, aber das Pferd spricht darauf nicht an, sondern das zeigt quasi dann nur, schön, dass du jetzt in deinem Muster unterwegs bist, ähm, dann mache ich erst recht nicht das, was du möchtest, so auf die Art. Ähm, ich, hatte, ich hatte schon einige Coachings mit Pferden, ähm, also und ich bin, glaube ich, jetzt keine unerfahrene Pferdefrau, aber bei mir ging es dann tatsächlich so, dass ich so in dem Muster drin war. Das war damals Mut und ich konnte es gar nicht fassen, dass das dann einfach nicht funktioniert, weil es eine ganz einfache Übung war und dieses Pferd hatte dann nach mir ausgeschlagen. Also bis dahin kann das gehen. Wenn man dann da drüber geht, können die Reaktionen von den Pferden schon sehr deutlich sein. Ich als Coach versuche das natürlich viel früher dann, ich sage mal, abzubrechen, die Übung, dass da eben nichts passiert. Und mit diesen Emotionen, die dann da hochkommen, mit diesen unbewussten Mustern, ähm, die versuche ich dann eben mit dem Klienten auf die Bewusstseinsebene zu bekommen. Weil erst wenn wir uns bewusst sind, was da in uns passiert und auch in unserem Körper passiert, erst dann können wir das ja lösen und von uns lösen und loslassen und... Ähm, ich gehe dann mit dem Klienten immer in den Körper rein und schaue, wo das sich manifestiert hat und ähm, löse dann in einem Prozess gemeinsam mit dem Klienten diese Verhärtung, diese Blockade ähm, und gehe dann über die Wurzelatmung, wo man dann alles loslassen kann, zumindest für den Moment. Das kommt natürlich immer wieder. Das ist dann der Prozess, wo der Klient selber dranbleiben darf mhm. und wo ich ihn dann auch weiter in den, ähm, den Folge-Coachings unterstützt, weil die Muster ja meistens sehr massiv sich eingebrannt haben in uns. Ähm, und genau, eben für Trauma, äh, traumatisierte Menschen finde ich es halt so spannend, weil natürlich weiß man, dass irgendwas nicht so ganz richtig mit einem ist wahrscheinlich. Und man weiß auch, ähm, wenn man da schon ein bisschen weiter ist im Prozess, dass da irgendwelche Muster anspringen. Aber man kriegt das nie so richtig ähm, sichtbar gemacht. Nur was da dann passiert. Und mit dem Pferd, ähm, genau in dem Moment, wo das eben entsteht, und das ist wirklich in dieser Millisekunde, ich habe da schon unfassbare Dinge erleben dürfen, ähm, wird es sichtbar. Und genau da gehen wir dann rein, um genau diesen Punkt zu lösen. Ähm, und wir haben dann einfach immer ein mal einen Anfangspunkt. Ne? Also manchmal steht man ja vor, vor einem Berg oder man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht und weiß nicht, wo anfangen. Und das Pferd hilft uns da einfach ganz extrem, dass wir wissen, was liegt jetzt heute oben auf, ähm, wo können wir anfangen und was ist jetzt sinnvoll, mal damit anzufangen zu lösen. Und das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist dadurch, dass Pferde ganz hervorragend geerdet sind und sehr in sich ruhen und sehr im Moment sind, können sie und unterstützen das tatsächlich auch. Also die arbeiten gern mit Menschen, unterstützen dann auch den Prozess des Loslassens. Also die sind dann präsent und die ich sehe immer, wenn sich dann was löst, die Pferde reagieren damit. Das heißt, ich kann das in dem Prozess auch total sehen, wo der Klient gerade steht im Auflösungsprozess, weil das Pferd das alles anzeigt. Und das ist einfach ganz wunderbar, ähm, da so eine Rückmeldung zu bekommen, was im, im Menschen innen passiert, wo man ja sonst so gar nicht hingucken kann, ähm, ja, das sichtbar zu machen. Und deswegen finde ich diese, also gut, ich brenne halt dafür, für manche Menschen ist das jetzt nichts, aber ähm, es ist eine wunderbare Möglichkeit, das einfach nach außen zu bringen, alles. Verstehe ich das richtig? Also zum einen ist so, ähm, du sagtest gerade, naja, das Pferd registriert sofort, wenn, wenn etwas nicht in Ordnung ist und ähm, gerade auch in dem Moment und besonders hilfreich, wenn ich nicht weiß, was das ist oder naja, das sind so diffuse Gefühle. Also ähm, für mich klingt das wie typischerweise zum Beispiel emotionale Flashbacks, die habe ich ja bis heute auch, wenn ich... Manchmal zum Beispiel aus einem Albtraum oder sowas wach werde und ähm, manchmal erinnert man sich gar nicht an den Traum, aber man, man, man weckt, ähm, oder man, man wird ja mit, mit diesem Zustand, mit diesem, ja eigentlich dein ganzer Körper auch, das ist so eine Stimmung oder so, aber du kannst nicht greifen, was das ist und ähm, du, du spürst nur irgendwas ist wirklich überhaupt nicht in Ordnung und dass eben das Pferd ähm, das dann auch spürt. Also für, für mich klingt es das so, dass das Pferd ähm, sowohl ähm, ja, intuitiv, aber auch so energetisch schon fast ist, oder? Also, also all unsere Stimmungen mhm. und alles ja. reflektiert sozusagen. Und das Zweite war noch, was ich so aus deiner Erzählung für mich rausgenommen ähm, habe, dass ähm, das letzte ist ja öfters waren Coachingstunden bei dir nimmt, umso, ähm, umso besser schult man auch die eigene Selbstwahrnehmung, oder? Weil das ist dann eigentlich ja. das, äh, hin und her ja. und das ist äh, auch eine Art Bindung letztes Endes, nicht wahr? Dass man vielleicht genau. lernt, was man früher nicht hatte, ne, oder nicht bekommen hat. Mhm. Genau. Ja, Wahnsinn. Mhm. Ähm, hast du vielleicht irgend so eine Geschichte, was, was für dich so eine Lieblingsgeschichte oder irgendwas, wo, wo du sagst, okay, das war wirklich ein ganz besonderer Moment, vielleicht mit deinem Klient oder so. Oder für, für dich selbst auch. Da gibt es so viele, da gibt es so viele <lacht> Geschichten. Ähm, gut, eine, aber ich glaube, weil ich es einfach selber erlebt habe, eine Geschichte von mir selber, das, wo mir das erste Mal wirklich bewusst wurde, was, also wie fein Pferde wahrnehmen und wie unglaublich, also das findet alles unbewusst statt und sobald ich ähm, da ins Bewusstsein gehe, wie schnell das dann plötzlich funktioniert. Also das ist wirklich ja nur ein, ein Shift in einem selber und da hatte ich eine Situation ähm, in, einer, in einem eigenen Coaching, ich sollte quasi eigentlich nur ein Pferd bewegen, also von... Völlig egal, und wenn es nur zwei Schritte von der Heuraufe weg gewesen wäre. Und ähm, ich, weil ich da ja auch schon Pferdeerfahrung hatte, habe ich gesagt, ich brauche keinen Strick und ich brauche auch keine Gerte oder irgendwas. Ich mache das einfach mal geschwind so. Ja, und dieses Pferd stand an der, an der Heuraufe und hat mich nur nicht mal angeguckt. Also es hat noch nicht mal das Ohr gedreht. Also Ohrdrehen heißt ja auch schon, ich nehme dich wahr. Das hat mich völlig ignoriert. Egal was ich gemacht habe, Heu angeboten, ich bin rumgesprungen und keine Ahnung was. Und das Pferd hat gesagt: Also für mich bist du nicht da. Und ich hatte das ganz klare Bild im Kopf, das, ich bin so ein bisschen leistungsorientiert, sage ich mal. Das muss ich auch immer noch ausbauen. Ich hatte ganz klar das Bild im Kopf: Petra, du hast Ahnung vom Pferd. Das wird ja nicht so schwierig sein, das Pferd von A nach B zu begleiten. Machst du mit deinem ja auch ständig. Funktioniert ja. Und solange ich dieses Bild im Kopf hatte, mir ging dann in Prozess und sie hatte mir Fragen gestellt, solange ich das Bild in dem Kopf, im Kopf hatte, ging nichts bei dem Pferd, nichts. Und sobald ich dann irgendwann die Erwartung fallen lassen habe und dieses Bild losgelassen habe, ich möchte von A nach B kommen, hat sich das Pferd rumgedreht, ist an meine Seite gekommen und hat gesagt, so jetzt bin ich bereit, ich gehe mit dir überall hin und wir sind weitergekommen als mein Ziel. Und da kriege ich heute noch Gänsehaut, weil das eigentlich ja innerlich so Kleinigkeiten sind. Aber da merkt man, wie man festhängt an irgendwelchen Mustern oder Reaktionsweisen. Und solange die präsent sind, geht gar nichts mit, ihm, mit dem Pferd. Und sobald man das fallen lässt und wirklich in sich selber ankommt und sagt, ich nehme jetzt einfach dankbar an, was alles da ist und guck mal, was passiert, dann funktioniert es wie dann ist es wie magisch und funktioniert einfach. Und ähm, da gibt es ganz viele Situationen, ähm, wo in die Richtung gehen. Aber natürlich, weil ich das selber erlebt habe, ist mir das so, so eingebrannt quasi. Und das werde ich auch nie vergessen. Und das ist auch der Vorteil von solchen Coachings oder Therapieformen, finde ich. Weil das so ein erlebbares, reales... Situation war, das ist was anderes, wie wenn ich im 30. Gespräch mit irgendeinem Therapeuten sitze, wo ich mich um das 20. Mal ums gleiche Thema drehe, ein bisschen überspitzt gesagt, da erinnere ich mich nicht so im Detail dran. Und das ist bei mir so eingebrannt, wie gesagt, wenn ich mich da nur reinversetze, dann kriege ich schon wieder Gänsehaut. Und deswegen finde ich das. Ganz wertvoll und ich kriege auch von meinen Klienten immer äh, die Rückmeldung. Äußerlich sieht es immer gar nicht so aus, als ob da viel passiert. Also eigentlich stehen wir von außen betrachtet nur blöd irgendwo rum und scheinbar machen wir nichts. Aber im Klienten passiert so viel ähm, und ist so greifbar dann für die, ähm, dass das so nachhaltig auch einfach wirkt. Also das, da erinnert man sich einfach dran. Und durch diese Erinnerung kann man dann in anderen Situationen ja einfach auch wieder anders reagieren und sagen, ah, das hat schon mal so funktioniert, jetzt versuche ich alles loszulassen und gucke dann, ob es besser wird. Ja, deswegen finde ich das ganz besonders. Wow. Da fühlen wir jetzt auch wieder äh, zwei so Parallelen ein. Und zwar, ähm, das klingt für mich auch wie also auch zum Beispiel Yoga-Praxis. Ne? Ich, ich mache Yoga seit 13 Jahren. Also auf habe ich angefangen und dann eben die Ausbildung gemacht. Aber ähm, auch, auch bei, bei unseren Traumata oder bei Depressionen zum Beispiel ähm, oder bei den Flashbacks, egal was das für Zustand ist und ähm, wir beharren uns darauf, dass, dass wir jetzt aber trotzdem irgendwie mal, wir müssen mal eine Verbesserung irgendwie erreichen oder ich muss jetzt mal wirklich an ähm, weiß ich nicht, einen Handstand hinkriegen oder ich muss, wieso schaffe ich denn das nicht? Und, und diese, diese über, übergereizte ähm, Motivation, das ist ja schon fast äh, gar keine Motivation, aber ähm, merken wir dann ganz, ganz schnell, dass es so nicht funktioniert, sondern wenn, das ist ja loslassen genannt, wenn man das wirklich mal sein lässt und so lässt, wie das kommt und das, dass ich mit dem ersten Schritt annehmen, ne? so heut, heute geht es mir halt so, ne? heute ja. bin ich nicht gut drauf oder ja, ich habe halt so und so viele Schritte gemacht und das ist gut, ähm, dann, dann wird es plötzlich, ne? dann ist es auch, auch so, so, so ein wundersamer Moment, wo man merkt, wenn ich da jetzt nicht drauf wirklich äh, dränge und nicht äh, so Nachdruck gebe, dann plötzlich passiert was. Und ja. meistens dann gar nicht nur was, sondern plötzlich eine ganz große äh, Veränderung. Ja. ja. ja Wahnsinn. Ähm, übrigens, der äh, zweite äh, Punkt war ja für mich, dass du sagst, ähm, dass das Feedback äh, von deinen Klienten auch ist, dass man meint, okay, man steht herum und sieht man nichts. Das ist eigentlich so mit Trauma das. Also Trauma im Sinne, was man in der Seele, obwohl nicht nur in der Seele, sondern unser Körper speichert das auch alles ab, aber man sieht es von außen nicht. Deshalb benutze ich ja diesen Ausdruck, dass wir sind die Kinder der Ohnmacht und der Vergessenheit. Weil, ähm, ja... Das ist so ein unsichtbarer äh, Rücksack, was wir ein Leben lang letztes Endes mit uns tragen und äh, versuchen dann die, die Kräfte und die Sterben daraus zu ziehen, weil auch die gibt es ja, zum Glück. Und ähm, genauso unsichtbar ist das alles. Ja. Ja, wow. Ja, ähm... Also ich werde auf jeden Fall in den Shownotes natürlich den Link zu deiner Website, das ist eine wunderschöne Website und du bist auch auf Instagram unterwegs. Da postest du auch regelmäßig von diesem wunderbaren Pferd. Wie heißt er eigentlich? Das Pferd. Carvello heißt er. Ah. <lacht> genau, wie Carvallo, also wie das italienische Pferd, bloß noch mit r zwischendrin. Carvello, genau. Wow, genau. Also wirklich in, im Schnee, da gibt es so tolle Fotos auch ich glaube, dass ein wunderbarer Freund auch werden kann, so ein Tier ja. und ähm, genau, also ich werde auch den Links eben mit einfügen und äh, wirklich jeder Zuschauer und Zuhörer äh, kann auf dich zukommen, wenn äh, Interesse hat. Ich gehe davon aus, klar, also Stuttgart, Umgebung, äh, Süddeutschland, beziehungsweise wenn man äh, mal eben Ferien oder auf die Reise geht, ne? kann man ja, ja. auch. Also. Ja, man kann da durchaus ähm, zusammen irgendwie mal einen Tag oder zwei Tage, wenn man in der Nähe ist, äh, da ein paar Sessions zusammen machen, um einfach in die Art der Arbeit einzusteigen. Aber es ist definitiv auch möglich, da dann online ein Stück zu begleiten und später dann nochmal ähm, einen Tag einzuplanen, wo man dann einfach wieder am Pferd ist. Also das mache ich mit meinen Klienten jetzt auch schon, dass ich quasi so eine so eine Halb-Halb-Situation habe, halt wirklich am Pferd oder und auch dann online. Ja, alles möglich. Wow, wunderbar. Gerade in den Corona-Zeiten ist das echt eine, eine tolle Lösung. Und ja, das stimmt. Absolut, ja. ja. Super. Dann würde ich mich jetzt wirklich ganz herzlich bedanken und meine letzte Frage stellen. Und zwar, was ist deine Botschaft an den Zuhörer und an den Zuschauer ja, ähm, eben weil Trauma nicht sichtbar ist für andere und es aber so individuell belastend ist, ähm, möchte ich einfach jeden danken und äh, meine Wertschätzung zeigen, die sich eben, die dem Leben so begegnen, wie es halt für sie gestaltet worden ist. Es, es sind ganz besondere Aufgaben und ich finde jeder ist so mutig, der sich um sich selber kümmert und da versucht, damit klarzukommen. Und ja, meine Botschaft ist einfach, egal was für eine Methode einem hilft, ähm, macht es auf jeden Fall und geht immer weiter. Also nie stehen bleiben, sich nie ergeben dem, was uns passiert ist. Es ist nicht immer schön, aber es gibt immer einen Weg, der weitergeht. Und bitte, bitte nie aufgeben. Ja, das ist meine Botschaft gerade. Und ich danke dir auch ganz, ganz herzlich, dass du mich eingeladen hast und ich hier sein durfte. Das war jetzt wirklich ein sehr schönes Gespräch und ein Geschenk für mich tatsächlich. Ich danke dir ganz herzlich. Das freut mich wirklich. Und wir sehen uns dann hier nochmal in ein paar Monaten. Sehr gerne. Sehr, sehr gerne. <lacht> ja. Okay, dann in diesem Sinne, bis bald. Bis bald, genau, das hört sich gut an. Alles Liebe für dich, Frau Fehler. <lacht> Tschüss.